In diesem Video zeige ich Ihnen den effektiven Einsatz von Tabstops innerhalb von Geschäftsbriefvorlagen. Zum Einsatz kommt der Tabstop ganz häufig bei dem Geschäftsbriefschluss. Hier können Sie für den gesamten Geschäftsbriefschluss auf 10 cm eine neue Fluchtlinie anlegen. Markieren Sie zunächst alle Absätze, denn die Tabstopseinstellungen sind Eigenschaften dieser Absatzmarken. Und damit diese 10 cm top position für alle Absätze gilt, muss ich diese zunächst markieren. Anschließend können Sie hinter den jeweiligen Text klicken, die Tabulator-Taste eingeben und zum Beispiel einen Anlagenvermerk vornehmen. Damit das Ganze noch normgerecht gestaltet wird, hebe ich die Vermerke hervor. Wenn Sie innerhalb von Tabellen tab -Stops verwenden möchten, müssen Sie mit der Steuerungstaste diese Tabulatorfunktion reaktivieren, da Sie sonst innerhalb von Tabellen von Zelle zu Zelle springen.